Hallo, meine lieben Freunde von heute. Also, wir sind nicht mehr in unserer Wohnung, sondern wir sind schon umgezogen. Aber jetzt leben wir momentan bei meiner Oma. Das ist so gesagt unser Haus, weil Oma und Opa die wohnen in einem anderen Häuschen. Und deswegen haben wir hier ein Haus für uns alleine. Das heißt, wenn Mama und Papa wechseln, habe ich das ganze Haus für mich alleine. Das ist richtig cool. Ich glaube, ihr kennt es, wenn die Eltern weg sind. Ne? Kann man alles eigentlich machen. Aber wir haben Ferien. Ich habe Zeugnis bekommen. Wir reden nicht über mein Zeugnis, weil das interessiert niemanden. Mein Katabaschik, der ist jetzt bei anderen Menschen. Also auch aus unserer Familie. Und Lucia ist noch bei uns. Aus ja. <lacht> Also am ersten Tag war Lucia noch nicht so ganz sicher, wo sie hin soll. Deswegen war sie die ganze Zeit bei mir oben. Um. Sie schläft jede Nacht irgendwo auf meinem Bett oder auf dem Fußboden. Die ganze Nacht. Ich stehe auf, sie, ist, sie schläft. Ich gehe schlafen sie schläft. Sie schläft meistens fünf Stunden. Das hat sie bei uns zu also Hause nicht gemacht, weil wir, glaube ich, sie genervt haben. Jetzt sind wir so meistens draußen und unten und konzentrieren uns auf den Umzug. Deswegen nerven wir sie nicht so, außer ich. Warum machst du dich denn äh, Haare waschen unten, ne? Also eigentlich hätte ich das liebend gerne hier gemacht. Hier ist halt, das ist so gesagt, mein Zuhause. Ich brauche eigentlich noch eine Küche hier, aber. Kannst du kochen? Ich bin fertig. 1, 2, Okay, also ich zeige euch jetzt ein Tutorial, wie ihr Eier kocht. Willst du Eier kochen oder ein Omelette machen? Ein... Spiegelei. Spiegelei. Dafür braucht ihr ein Herd. Also man braucht zwei Eier oder mehr oder weniger. Dann braucht ihr ein Messer und Butterschmalz oder Butter. Wir brauchen eine beliebige, beliebige Bratpfanne. Könnt ihr auch von Rapunzel nehmen. Ja, und dann müsst ihr halt auch Stufe 9 machen. Dann Butterschmalz und ja, darauf legen. Ihr könnt auch selbstverständlich noch Salz nehmen oder Pfeffer. Das ist also beides halt. Dann schlagt ihr ein Ei auf. Das müsstet ihr, wenn dann mit einem Elternteil oder mit einem Erwachsenen mit jemandem Erwachsenen machen. Außer ihr dürft das schon so alleine machen wie ich. Dann seid ihr wirklich richtige Gangster. Ähm, Salz. Ah! Spitz schon, ne? Ja. Ein paar Sekunden später. Also jetzt äh, müssen wir ein paar Sekunden abkühlen lassen. Und dann könnt ihr es auch schon genießen. Ähm. Kosten immer. Ah. Das ist eine Spinne. Ich halte Hunger, deswegen ist sie rot. Wo ist sie? Da. Ah, da ist sie. Aber oh, Lass sie leben. Dies kannst kann du die nehmen. denn... Kannst du die denn wegmachen? Ja. Wir machen jetzt hier, wir schmeißen den Haushalt, solange die Oma nicht da ist, ne? Ja. Noch also? eine Stunde oder so. Ja, in einer Stunde kommt sie nach Hause. Dann wollen wir mal anfangen. Ne? Was wollen wir machen? Was sollen wir machen? Wäsche aufhängen Und Ja. Das Wetter ist ja heute wieder mal traumhaft schön. Also müssen wir arbeiten. Wäsche abgenommen haben wir. Jetzt muss die nächste Ladung aufgehängt werden. So, Evelina kämpft schon mit dem ersten T-Shirt. Eine Ewigkeit später. Heute ist ja ein Vlog und heute zeigt Evelina einfach ihr Bestes. Alles, was sie ja, so im Haushalt machen kann, macht sie heute. Ich habe ja gesagt, was ich so am Tag mache. Also das mache ich nicht jeden Tag. So, ihr Leben. Wir machen jetzt mal was, was Evelina gar nicht weiß. Wir werden sie ein bisschen erschrecken, indem wir das Wasser über sie kippen. Mal gucken, wo sie ist. Für dich, für dich, für dich. Danke! Nein, Jürgen, das machst du nicht mit mir. Nein, nein. Irgendwann später. So Leute, ich habe mich jetzt umgezogen, weil Mama hat mich ja voll gespritzt. Und jetzt gehen wir zum Spielplatz. Es ist jetzt ein bisschen kälter geworden, also Wetter, ein bisschen so dunkler. Da sind auch schon ein paar Wolken. Ja, hinter dir sind auch unheimlich viele. Und ja, ne, die musste sich noch einmal umziehen, weil sie gekleckert hat. Zeig mal, was du kannst. Wir machen jetzt mal eine Nahaufnahme. Ich weiß. Okay, was probieren wir jetzt aus? Uh, jetzt probieren Guck wir. mal, da steht ein... Oh, gelbes Auto. Gelbes Auto, gelbes Auto. Das ist glaube ich sogar ein smart. Smart, gelbes Auto. <lacht> smart. <lacht> gelbes Auto. Ich glaube, das kennt jeder, oder? Das gelbe Auto-Problem. Also wer es nicht kennt, ja? Also, wenn man ein gelbes Auto sieht, dann darf man jemanden. Auf Nein. die Schulter boxen. Und wenn man ein Smart sieht, da steht dick und fett Smart drauf, dann darf man jemanden noch mal boxen. Aber wer zuerst den gelben Smart sieht, der darf einen richtig verprügeln. Nein. Also das ist dann ein Jackpot. Und dann darf man sich was ja, wünschen. So, Evelina, zeig mal dein bestes Kunststück auf der Schaukel. Wow, Evelina, du kannst so toll schaukeln. Guck mal, setz dich mal auf dein gelbes Auto. Der läuft nicht weg, glaub mir. Aber er kann... Sich nicht... Ja. So chillig wer er da liegt, kann er sich bestimmt nicht wehtun. Oh. Aber mach die Tür zu. Und so, äh, gehe ich, so kann ich natürlich nicht aus dem Auto... Ähm, Bist du fertig? Ja. Bist okay. du angekommen? Also Leute, es ist kalt geworden und ich habe diesen Pullover von Nikita. Den werden wir jetzt anziehen. Cool. Leider etwas zu groß, aber du liebst ja solche große, ja, schlabberlock. Es okay. Jedenfalls ich nehme mein Skateboard. Ich habe Hunger. Nikita auch und deswegen machen wir uns jetzt Pizzen. Und meine natürlich die Margarita so. so, also meine Pizza ist fertig. Oma hat sie schon netterweise geschnitten. Irgendwann später. Ich mache mich jetzt Bettfertig. Jetzt kenne ich. So Jetzt ich ziehe mich jetzt noch mal schnell um. Ich habe mich jetzt umgezogen. umgezogen. <lacht> ich darf mein nicht so laut sein. Und jetzt gehen wir nach oben. Also, ich zeige euch mein Zimmer. Okay, so, also, das ist mein Schlafbereich. Äh, da, hier schlafe ich. Nur kurz ins Bett. Und Kita macht sein Bett dann gleich selber. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Und falls es jemand, das meine Klasse gesehen hat, schreibt Hi oder sowas. Ähm, ja, und